Hallo zusammen, hallo Freunde, ich habe noch etwas von dieser Holzlasurmischung, das heißt Holzlasur und Vinylkleber übrig und dann mache ich noch mal ein kleines Bild, ja, das Bild ist auch 15 auf 15 cm und dann mache ich euch wie so einen Blumenstrauß, kann man sagen, Sträucherbüsche, lasst euch überraschen, dann fangen wir an, bis gleich. Okay, hier nochmal halb Holzlasur, halb Vinylkleber. Ich mache jetzt die Restfarbe alles drauf. Okay, das reicht gerade so. Ein bisschen die Luftbläschen rausmachen. Lass es diesmal vielleicht gleich mal über die Ecken laufen. Okay. Gut. So. Immer wir die Handschuhe aus. Wir nehmen jetzt erstmal Turkis. Okay. Das Türkis wirkt recht dunkel hier. Das Magenta. Fahre das mal dazwischen rein. Das weiß vor zwischendurch um was aufzuhellen das wird jetzt noch nicht viel bringen aber für später Weil ich werde das Ganze jetzt erstmal nochmal laufen lassen. Sozusagen als Grundschicht. Und hier seht ihr seht immer, dass was zu viel ist, läuft automatisch runter. Vielleicht könnte man das Bild schon so lassen. Sieht auch genial aus. Ist da was? Och. Schmeißen wir es gleich runter? Auch nicht schlecht. Das Bild hat schon was. Und ich überlege gerade, ob ich das nicht so lasse. Was man jetzt noch machen kann, vielleicht einzelne Tropfen. Komm, ich nehme dazu das Violett. mit feineren pipetten geht es natürlich besser okay. Komischerweise passiert hier nichts. Ah es kommt, es kommt. Da können wir aber ein bisschen nachhelfen. Versuchen wir ob mit dem Weiß noch was geht. Ja. So, ich denke mal, das reicht schon. Wir die Farben mal wieder zu. Was man jetzt noch machen kann, wieso? also Äste von einer Blume oder einem Stamm. Das es wie ein Blumenstiel aussieht. Ja, das hat doch was. Okay, das lasse ich so. Das ist okay. Kann wir vielleicht hier das mal verbinden. Okay. ich finde das hat auch was gut, das war's also wie gesagt ihr könnt da spielen ohne Hände einfach mal was Neues ähm, zeige ich es euch jetzt gleich von nahem dann war es da schon ich drehe es euch mal um damit ihr es vielleicht besser sehen könnt wenn ich es euch von nahem zeige Okay, dann bis gleich Freunde jetzt von einem. Also wie ist ein Blumenstrauch. Da kommen dann die Außenstehenden Blumen. Wahrscheinlich mal das Muster an. Wie so kleine Blätter kann man sehen. Ein Gestrüpp. Muss nicht mal Eisblumen sein, sondern hier sieht es wirklich aus wie so Büsche oder Blätter. Okay, cool also gut ich hoffe ich hat wieder gefallen schreibt mir gerne danke euch fürs zuschauen Und dann war es das von mir ich wünsche euch was bis dann tschüss bye.